Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 und das Video über Erweitern und Kürzen voraus. Siehe links unten. Kombinationen. Wenn wir mehrere Brüche haben, wie arbeitet man dann? Also hier werden wir mit einfacheren Brüchen arbeiten, wie man mit Primfaktorzerlegung arbeitet. Das werden wir in einem anderen Video sehen. Also wenn man Strichrechnungen zwischen mehreren Brüchen hat. Also bleiben wir jetzt hier. Das ist eine Kombination von Vorrangsregeln und Bruchrechnungen. In dieser Rechnung hier, was muss man zuerst machen? Was hat Vorrang? Klammer. Nehmen wir die erste Klammer für, zuerst einmal. Ich habe es hier so geschrieben. 6 Siebtel minus 9 Siebtel. Also wenn wir den gleichen Nenner haben bei einer Strichrechnung, muss man einfach die Rechnung oben machen. 6 minus 9. Und das ist minus 3 Siebtel. Jetzt schreiben wir den zweit, die zweite Klammer auf. Da ist sie. 2 Fünftel und so weiter und so fort. Und was hat jetzt hier Vorrang? Hier hat man mehrere Rechnungen, also eine Strichrechnung und eine Punktrechnung. Also man muss erst die Punktrechnung machen ja? und wie geht das durch? Durch bedeutet mal den Kehrwert, das sieht man das ja? hier, also wir haben hier nur das geändert, mal den Kehrwert, also anstatt 4, 7, 7 Viertel und jetzt haben wir das das hier in einem Bruch geschrieben, es ist oben mal oben, unten mal unten, unten wie die Multiplikation so geht ja und <lacht> Wenn man so hier mal hat und wenn man nur, wenn man mal hat, kann man kürzen und oder ein einziges Bruch kann man kürzen. Das haben wir im Kapitel über Kürzen gesehen. Ein einziger Bruch oder wenn man mal hat. Und wie geht das jetzt hier? 16 und 4, 16 und 4 kann man beides mit 4 dividieren. Also dann bleibt hier 4 und da 1. Und das haben wir jetzt hier nochmal geschrieben. 4 und, 1. und dann 21 und 7, auch da kann man mit 7 kürzen. Da bleibt hier 3 und 1. Also hier oben bleibt 4 mal 1, 4. Und unten 3 mal 1, 3. Also insgesamt ist der ganze Ausdruck hier, 16,21 durch 4 Siebtel, das haben wir jetzt hier gerechnet, das ist 4 Drittel. Hm? Erstmal den Kehrwert und dann mal, dann kürzen und das Kürzen ist eigentlich notwendig. Nicht, dass es sonst falsch wäre, aber man kommt dann auf sehr große Zahlen. Sobald das Kürzen geht, sollte man das auch machen. Und jetzt hier sind wir mit der Klammer noch nicht fertig. Wir müssen auch jetzt noch die Strichrechnung machen. Und bei, wenn der Nenner anders ist, dann haben wir es schon gelernt, dann geht man so vor, ja, das bedeutet, 2 mal 3, da steht es, 5 mal 4, da steht es, und ein Minus dazwischen, da steht es, und unten 5 mal 3, da steht es. Also hier haben wir 6 minus 20, 15, fünf, und da sind minus 14, 15. Also, gehen wir jetzt weiter. Wir haben gesetz, gesehen, die erste Klammer ist minus Siebtel. Haben wir das hier gerechnet. Und die zweite Klammer ist minus Fünfzehntel. Das haben wir hier gerechnet. Okay, jetzt. Wir ersetzen also die Klammer durch ihre Ergebnisse. In Klammer braucht man jetzt nichts mehr machen. Die Klammer sind für fertig. Was hat jetzt im Ganzen hier Vorrang? Ja? Die Punktrechnung, nicht die Strichrechnung. Man muss nicht das erst machen, sondern das hier erst machen. Ja? Und das steht mal minus mal minus wird plus sein, und dann mal plus, also das wird plus sein, plus mal minus mal minus, das wird plus sein, ja? und dann schreibt man hier, wie geht das mal, oben mal oben, 3 mal 14, unten mal unten, 7 mal 15, und das haben wir jetzt hier in einem Buch geschrieben, und das kann man jetzt alles auf einmal kurzen, man braucht nicht zwei Schritte, das ist hier, wie wir das hier Sitz schritt gemacht haben, nicht notwendig, das kann man auf einmal machen, ja, und das Kurze noch einmal geht nur bei Multiplikation. Oder wenn, Sie, wenn wir Bruch haben und das gekürzt werden kann. Ja. Und jetzt haben wir hier 14 mit 7 gekürzt. Dann bleibt oben, dass beides geht durch 7. Also 14 durch 7 ist 2. 7 durch 7 ist 1. Und wir haben jetzt hier auch 3 und 15 gekürzt. Beides geht durch 3. 3 durch 3 ist 1. 15 durch 3 5. Was bleibt also oben? 1 mal 2, 2. Und unten 1 mal 5, 5. Da sieht man das. Ja? Also insgesamt, jetzt haben wir noch die Rechnung 2 Drittel plus 2 Fünftel. Und das bedeutet 2 mal 5, 3 mal 2 und 3 mal 5. Da ist das Ganze und das Ergebnis ist 16, 15. Also das war jetzt die Erklärung, wie man arbeitet, wenn man so eine Kombination hat. Von Klammer und einfachere Bruchrechnungen hat. Wenn man Strichrechnungen zwischen mehrere Brüche hat, dann sollte man die Primfaktorzerlegung benutzen. Das kommt in einem anderen Kapitel vor. Danke sehr.